Angelika, was ist dein größter weihnachtswunsch also ich wünsche mir eigentlich eine überraschung weil das war schon oft so dass ich gemerkt habe dass ich wenn ich nicht weiß was ich krieg was viel toller das bekomme als wenn ich mir das ausgedacht hätte also ich lasse mich gerne überraschen und dann wünsche ich mir noch dass wir wieder einander nah sein können dass die menschen wieder beieinander sein können ohne dass sie angst haben müssen vor ansteckung zum Beispiel, dass ich mit meinen kleinen Nichte und mit meinem kleinen Neffe wieder spielen kann, dass man wieder feiern, wieder singen kann. Und dann wünsche ich mir noch, ich habe gestern, gestern habe ich, ich zeige es dir hier, so eine Lichttüte als Weihnachtspostgeschenk gekriegt. Da wünsche ich mir, dass alle Menschen, die Weihnachtsbotschaft erkennen, dass sie eigentlich sowas wie so Lichttüten sind. Dass Gottes Licht in ihnen leuchtet und dass es in der Welt heller und wärmer werden kann. Das wünsche ich mir alles. Das sind gute Wünsche. Okay. Dann wünsche ich dir und deiner Familie noch schöne Weihnachten. Ich dir auch. Danke.